Hi und kommen, mein Name ist dann die Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King 3 in der letzten Folge haben wir den Nebelfluss Nebelfluss. Ja, Nebelfluss steht oben links sogar ähm, mehr oder weniger abgeschlossen. Uns fehlen noch zwei Sachen, die werden wir in diesem Part noch machen. Und ja, wenn man oben rechts vielleicht sieht, Stufe 80. Ja, ich habe mein Gummischiff ein bisschen hoch hochgelevelt. Das hat ehrlich gesagt, ich habe eigentlich nicht so viel. Leveln wollen, aber es hat einfach so lange gedauert, bis ich diesen blöden letzten Kristalle gefunden habe und die paar Herzlosen erschossen habe, die äh, mir gefehlt haben. Also ja, ich habe es jetzt nicht so geplant, so hoch zu leveln, aber es hat einfach so lange gedauert und ich war halt Level 80 am Ende. Und ja, ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht und zwar auf Screen und zwar Minispiele gucke ich mal an, wie viel ich jetzt hier neu ab ne. Ähm, erst einmal, ich habe die ganzen Puddings noch mal gemacht. Ähm, ich habe mir notiert hier alles, also das gehen wir jetzt mal ganz kurz, ganz schnell durch. Und zwar Bananenpudding, das war, den haben wir schon erledigt. da war, glaube ich, der in, äh, weiß ich nicht, ich glaube Spielzeugkiste. Nee. egal egal pudding und Melonenpudding. Die habe ich alle schon geschafft. Ich pudding Melonenpudding war ein der Karibik, da haben wir Fokus so bekommen. Traumpudding war glaube ich Arendel. Da haben wir Team Eis bekommen als Fertigkeit und ja, Bananenpudding war Dings in, in der Monster AG. Genau, ja, und ich habe natürlich die anderen Puddings auch noch mal hier erledigt und eine hohe Punktzahl geholt und bekommen haben wir vom Kirschpudding. Das war der in äh, Olymp. Da haben wir Formänderungszeit plus bekommen erdbeer pudding da habe ich wo war der noch mal äh, Ahnung, blutorangen pudding damals schon mehr bekommen da wäre ein corona genau dann noch mal belohnen pudding plus habe ich da bekommen das war der habe ich in san franzokio ne? und wenn war noch mal erdbeer ich werde ja möchte es müsste es ein bisschen einfacher machen ich glaube da bei der hier, ne? ja da war der in der glaube ich jedenfalls ich habe diese ganzen fertigkeiten bekommen ne? gucken wir uns mal an fokus so und also weit hm, die, die kein fokus kostet sowie ein fokus von anvisierten gegnern Teamblitz: steuert zusammen mit donald blitz auf näher befindliche gegner das habe ich vom woanders bekommen, genau. Ähm, Team Blitz, das habe ich bekommen vom Tanzspiel im Corona. Und ja, da habe ich einige Sachen bekommen. Ein Magie Plus habe ich bekommen. Team Blitz hier für Donald, eine Junior Medaille und eine Meistermedaille. Dann habe ich dieses Arcade Spiel nochmal gespielt, wo man so Roboter steuern musste in der Spielzeugkiste. Da habe ich auch noch mal Warte, was habe ich da? Auch noch mal fokus so bekommen, genau. Ich habe jetzt drei Stück von denen. Und dann habe ich noch in San Franzokio äh, diesen Lichtrenner gemacht. Und da habe ich auch... Nee, da habe ich nichts... Doch, da habe ich Attraktionsboost und Hochmagiezeit Plus bekommen. Also ja, ich habe so viele Sachen jetzt hier bekommen wegen diesen ganzen Minispielen. Also lohnt sich auf jeden Fall zu machen. Und ja. Dann habe ich, als ich... Also, so viele Punkte hatte das bei den ganzen äh, Puddingen, die so aufgesprungen sind. Also, so 20.000-30.000 Punkte immer bekommen habe ich. Glaube ich, darf mal zeigen. Also, nach den Punkten könnt ihr mal so ungefähr gehen. Wenn ihr ungefähr so viele Punkte hat, dann kriegt da hier die besten Belohnungen. Und ja, war jetzt nicht so schwer. Aber das schwerste war das mit dem mit dem Fotografieren, weil ich weil da waren noch ganz viele versteckt irgendwie. Weiß also nicht, kann ich mal zeigen. Ich glaube, ich nur hier irgendwo. Ja, einige waren so am Posen, einige waren so versteckt. Da waren ja so welche, die haben so eine Pose gemacht. Zwei sind da vom Baum gesprungen, haben sich in Pfannkuchen verwandelt. Also ja, das war interessant. Hier sind auch die ganzen Konstellationen, die ich gefunden habe auf Screen. Ich glaube, die beiden sind nur neu. Ne? Ja, ich habe die um 1 Uhr, zwei Uhr fotografiert. <lacht> Seid ruhig ich glaube da war es ne? ich habe auch dings gemacht hier äh, im 100 morgen wald die Minispiele. da habe ich auch nichts vorbekommen vielleicht habe ich noch nicht genug erfahrungspunkte äh, punkte bekommen keine ahnung und ja die ganzen Minispiele, hier so festtagstanz oder hier dieses arcade spiel waren genau die gleichen wie als wir die in der story spielen mussten also habe da nichts verpasst Lichtsucher, da war hier ein Kurs dabei. Da musste man kurz mit Baymax ein bisschen rumfliegen, vorher durch die Kreise springen mussten. Aber sonst war da eigentlich nichts Neues. Und ja, als ich die Puddings alle auf mit der höchsten Punktzahl erledigt hatte, habe ich noch irgendwas bekommen. Irgendwie so eine Puddingmedaille oder irgendwie so Ach, das sind die ganzen Dinger, die ich vom Tanzen bekommen habe Hier plakette MP Hastra und MP Sparfuchs. Den Angriff und die Magie erheblich, aber gibt gar keine FP. Denke die MP-Kosten 20 Prozent, uh. das ist doch nicht schlecht, ne? aber ich hätte doch gern mal ein paar FP. Ich glaube, da war alles ne? Ne, immer noch irgendwas. Ja, Honig habe ich ein bisschen. Ich glaube, wir können alles kochen, was uns hier noch fehlt. Also, das kriegen wir auch heute noch abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal zum Nebelfluss. Wir müssen immer noch zwei machen äh, zwei Sachen machen einmal hier ach ja ich habe Mini Jets gebaut kann ich auch mal zeigen ne? äh, Mini -Jet, Alpha und Beta habe ich jetzt extra noch so ein paar Dinger gebaut und die helfen sehr gut äh, mehr Schaden zu machen und so ich habe den allen so Laser gegeben und das ist richtig gut ich brauche eigentlich nur gedrückt halten und die schießen beide irgendwie ihre Super Laser auf die Gegner, das ist sehr hilfreich. Und ich habe Laserböe ausgerüstet als Spezialwaffe. Ich werde gleich mal zeigen, was das macht. ja Ich glaube, Fertigkeiten habe ich jetzt drei in Angriff, drei in Laser. Ich glaube, mehr konnte gar nicht darauf packen. Ja, gucken wir mal. Wir müssten eigentlich alles hier erledigen können. So, ich habe alles hier erledigt, bis auf zwei Dinger. Eins von diesen Dingern ist wir durch diesen Wirbelsturm da düsen müssen. So, ähm, so guck ich mal, an, wie schnell mein Ding jetzt ist. Mhm. Da liegt wegen den Dingen, wegen den Mini Jets, weil die jetzt auch so Antriebe hinter sich haben, da zählt dann irgendwie für mein Ding noch äh, sehr gut. Da wir gehen jetzt kurz hier. Ich habe alles auf. a wie man sieht, bis auf das eine, was ich mal on-screen andauernd versucht habe, aber nie geschafft habe. Das werden wir mal versuchen. So, das ist irgendwo da. Er war noch nicht auf Level 80 versucht und das hier so mitnehmen. Und ja, guck mal, wie wir uns jetzt anstellen sollten. Eigentlich alles hier erledigen im Nebenfluss dieses Mal. Meine Dinger fahren automatisch irgendwie Meteor-Gummis oder so auf die Gegner. Ich glaube, das sind nicht so Anvisierungsjahr. Sind so Dinge, die automatisch staub schießen. Deswegen schießen die so schnell, ich weiß es nicht so, nicht jetzt meine Dreieckfähigkeit ich tut alles anvisieren und so laser von oben runter lassen. Erinnert mich ein bisschen hier an keine Ahnung, wenn man irgendwie King Nummer zwei vor so einem Boss irgendwie so steht oder so Unmengen von Gegnern. Und dann taucht auf einmal so ein boss auf der erstmal alle weg äh, weg ballert vor der einen kämpft und ja irgendwie an dieser attacke erinnert mich das weil wir haben die auch immer so erledigt ja ding das legt sich verdammt schnell auf und tut alles irgendwie auf dem bildschirm mir anvisieren so wie ich das sehe was richtig gut ist ich glaube ich immer noch nicht A. ich glaube ich echt mal noch nicht A. ich kriege immer noch nicht ah, ja. gibt es jetzt nicht neustadt ja Kann doch nicht sein ey. alles auf a ne? nur nicht das vier sterne naja gibt es jetzt nicht das so schnell wie möglich erledigen hat die hat zu viel zeit gefressen Komm. vielleicht ein bisschen schlägt dann jetzt das hat also gar nicht woran hat irgendwie liegt ob man irgendwie mehr punkte braucht oder muss man einfach so schnell wie möglich nur erledigen punkte b halt auch irgendwie so ein bisschen davon ab ne? ich habe jetzt schon B. Das glaube ich auch so zu dem zeitpunkt ja, da kriege ich nicht hin ja, ich bin 80 ne? ich kriege dann immer noch nicht hin ja ja schon wieder nicht hin gut, aber hat irgendwann mit Punkte zu tun. Ich weiß nicht. das Gewicht 10 Gewicht, Gefecht. So, dann ist das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wo ist jetzt der Wirbelsturm? Der war doch hier. Da. Wir werden wohl schnell genug sein jetzt. Mal guck ich sag mal nicht tun normal fliegen ich tut schon so schnell abdüsen so. gut reiner ich muss jetzt noch mal zurückgehen und mein ding umbauen was nicht der wirbelsturm hier da sind da zwei Boah, aber es sind ja schon wieder los weil äh er war dann im wirbelsturm oder was hat der falsche sonst wüsste ich nämlich nicht vorbei müssen bei mich sehr irgendwo nirgendswo Stufe 5 Ist das nicht hier Hier ist das ne? Ja, hier, boah. Oh, komm mal, ja. Der Mann hier drin wartet irgendwie der Boss, obwohl er nirgendwo so ein Zeichen ist. was War auch nichts passiert man okay, jetzt kommt uns aber irgendwie nicht an schwarz geist ich hoffe diese drei fähigkeit bringt wir waren mit einem schlag tot was Okay. Hm, Was ist das denn? Was sagt? Oh, da ist jetzt nicht wahr, ey. Da uns? mal, wie wenig wir noch abziehen? Nee, nee. Was? Was ist das denn? Ja, so viel dazu. <lacht> ähm, ja. Hallo? Okay, Ich habe jetzt nicht offensive eine Wirrbarkeit. Ich habe TP 500 358. Nur. Das sieht irgendwie da wenig aus. So. 800. Wie krieg ich mehr AP? Nein, dass wir da nicht auf mich sitzen. Aber wir haben auch so gut wie gar keinen Schaden gemacht, ne? Ja, wie kann ich dann hier noch mehr AP? Wir geben mir drei TP. TP. irgendwie noch ein bisschen mehr tp kriegen der beste cockpit Nö, doch ja, die geben uns mehr tp aber <lacht> äh... Ja, so viel dazu. aber wir müssen doch ein bisschen hochleveln. <lacht> was? Tun Sticker auch irgendwie so also was machen? Nö. Gibt's da jetzt einfach nicht? Wen hat den Schaden. kann ich ja nicht umdrehen Ist das hier so hinpacken glaube ja ne? ja keine Ahnung ich dachte eigentlich wäre schon stark genug aber so wie es aussieht nicht <lacht> oh. gut dann so viel dazu dann nehme ich mal an wir kommen irgendwie so auf level 99 so zurück wenn noch mehr sachen hier drauf bauen können ne? und <lacht> vielleicht muss ich erstmal den Clips hier erledigen ne? Kriege ich ja da irgendwie richtig geile Sachen und so, ne weil ich nicht, aber da machen wir nicht in diesem Part. Wir machen erstmal noch ein paar andere Sachen. Irgendwann wollte ich noch machen, kochen, so lass ich mal ganz kurz speichern. Ich meine, wir könnten, guck mal, das Kairi. Ich meine, wir könnten alle Sachen, die uns jetzt noch fehlen, hier herstellen, aber extra Alex. Vielleicht kriegen wir irgendwas Geiles hier. Aber ja, so wie es ausschaut, wird <lacht> hat wohl nichts mit dem Nebelfluss heute. Gut. Wenn hier schon irgendwie so ein starker Boss kommt, dann will ich gar nicht wissen, in der Eclipse auf uns wartet. So, ich glaube, ich darf gar keinen Fehler machen. Ne? Doch, ich kann hier dreimal Dinge Ding erstellen. So. Oder mal geschafft. wird gerne alles auf einmal erledigen. Dann kann ich auch den Gomering eigentlich mal ablegen. Yes. Onkel Dagobert. Komm schönes. Da ist ganz schön Zeit. Ich glaube, wir können gleich noch die klassischen Königreich-Dinger noch machen, ne? die wir noch nicht haben, und dann können wir schon im nächsten Part zwei eclipse gehen auf zur letzten Welt. War alles andere, man schon erledigt. Sie werden zu spider Town. Your bistro turned out to be a big hit. Yeah, everybody in the whole town loves it. That idea I just brewed. naturally. But to be perfectly honest, Or also, Uncle Scrooge, well, I thought you had this all planned out in advance. Wait, didn't you? Oh, I had the business side of it planned down to the finest detail. The open-air theater, the flyers, the promo data, the whole kitten caboodle. But that wasn't enough. It was Little Chef's commitment to his craft, his desire to put smiles on everyone's faces that made the bistro a success. A heart that cares that much is like a giant magnet. It grabs you and pulls you right in. That must be why we like hanging around Sora. Don't you think so, Donald? What? Yeah. Aye, and perhaps why Little Chef took such a shine to you in the first place. <laughs> Folks are hungry for connection, so you lads, keep them well fed. Sure thing. Right, Little Chef? meister koch hm? sehr cool. Hm? Bratpfanne, cool. neue schlüssel schwer dafür bekommen. das da auch was ne? Ich hätte eigentlich nichts dagegen, aber wenn wir in Twilight Town geblieben wären. Hexatrick, was war das noch mal? Der umstände LP produzieren zu verbrauchten MP. Das können wir irgendwann mal sehen nee. so, ernte branche eigentlich jetzt nicht mehr weil das habe ich immer ausgerüstet wenn ich irgendwie essen und so sammle, weil dann kriege ich mal eins extra und das hier tue ich immer ausrüsten wenn ich irgendwie items farmen will weil wegen bis schon drop rate erhöhen und so. so ich würde jetzt gerne aber noch die letzten beiden dinger auch noch kochen wenn wir schon dabei sind Hm. ich meine zwei gerichte jetzt noch dann was komplett als ich hätte eine gar nicht hier fahren müssen weil irgendwie für jeden pudding ja was brauchen ich glaube das hier oder nee. Gott, das wird wieder oh, nein Will jetzt hier verarschen. liefert so gut. da ich kann halt jetzt nicht machen. Ich glaube ich auch einmal Honig früher, ne Okay. da kann ich mir keinen Fehler erlauben, weil ist das. Oh nein, noch mal Ei. Gott, Meister Koch, soll jetzt mal alles so. Jedes einzelne Gericht wurde gekocht. Ja, jedes einzelne, da ist, heißt wir müssen kein Essen mehr sammeln. Ja, schon mal gut. Ich will mal gern sehen. Aha, noch ein Mickey Mouse Zeichen. Ja, langsam kommt hier was ne? Na, koop wir müssen noch zweimal hier äh, dings einsetzen koop kommandos ich habe doch glaube ich hier einmal ja es jetzt schon mal noch nicht und ariel genau müssen wir noch mal einsetzen ich glaube das machen wir jetzt mal ganz kurz in twilight -Town, weil da wollte ich sowieso auch noch mal hin wo ist das jetzt hier ne? weil immer wenn ich irgendwie im Mogri shop hier ein paar sachen gekauft habe dann bekomme ich so eine karte und so ist dann immer so hey ich glaube in twilight oder so ein briefkasten und ich weiß jetzt nicht was der meint aber gucken wir mal vielleicht kriege ich ja auch eine belohnung dafür. den jährigen den kann ich jetzt endlich Ablegen, dann kann ich mal gucken, ob ich einige anderen Sachen hier ausrüsten kann. Fertigkeiten mäßig, ausrüstungsmäßig ist nicht zu überpowerte Klamotten, aber bei Gummiring brauche ich jetzt nicht mehr. Hm. Meister, schon mal habe ich einfach so zum Spaß ausgerüstet. Jeder hat auch gut eigentlich. Ne? Ja. Oder hier, oder hier, Alter. Warum sollte ich so viele von diesen Dingen brauchen? schade als ersten Angriff der MP kostet um 50 Prozent. irgendwas Gutes wird es da bestimmt geben, ne? Wasserboost, äh, wenn sie aufgebraucht sind. Da krieg ich gar keine FP. Ich hätte doch schon ein paar, aber ich brauche halt. Angel von magie. Gibt MP-Ast. Na komm. ich ein paar mehr sachen hier ausrüsten obwohl ich jetzt nicht so viele sachen brauche Formänderungszeit, das könnte vielleicht gut sein aber ich glaube das tut eigentlich nur erhöhen dass ich länger warten kann halt dass ich aktivieren kann das hier Wasserboost, keine ahnung und noch ein schammer ja, obwohl ich meister schon ich habe meister schon ja. ich brauche das nicht ja, das hier bei donald neben donald ich will das mal sehen So, hier soll irgendwo ein briefkasten sein wo. Wie hoch ist eigentlich das Schwert, der Meisterkoch? aufgenommen ein bisschen Schlüsselschwerter hochgeballert, aber oh hallo Eisboost kriege ich hier vor. mal Elektrum, oh, kann ich voll hochballern, alles klar Pulverschnee, schnee hochgeballert. geballert so, Flori brauche ich nur Spitzenkoch. Ah weil da mast kriegt man ja indem man hier mit im weltraum abballert so hier in fotomission so was kameraden also was bedeutet das einfach nur freunde oder wo donald kommt mal ja na ja, Goofy. Okay. Vielleicht auch hier. Ja. Da so, habe ich irgendeinen dazu bekommen. Da muss ich einfach meine Partymitglieder hier. Fotografieren zum Beispiel gar nichts von gezählt, wenn habe ich ja noch nicht fotografiert. Keine Ahnung, Kofi äh, äh. sagt auch immer andauernd irgendwas. Jetzt sagt sie natürlich nichts, sonst sagt er immer hier, wenn wir dieses Schild untersuchen, kriegen wir bestimmt ein Spiel. Mickey, der bauarbeiter ganz viele der postflieger dann mache ich jetzt alle restlichen musikalische bauer aber irgendwie so ein ding hier gescannt stimmt da wurde der ganz am anfang irgendwie so erzählt ne? der verrückte arzt Okay. So, wo ist dieser Briefkasten, wo ich Sachen reinschmeißen kann? und dem mir so die ganze Zeit erzählt. Hier? Da ist ein Briefkasten. kommen Hier, ne? Ja. Preis genau. FP Plus. Eine Anspielung an Travers, ne? davon ich hatte ich drei oder zwei Wie viel von den habe ich denn glücksring oh, Glücksring. jetzt schon wieder umändern ändern ja oh, äh, verarscht mich jetzt nicht ich hätte gern mehr meister schauen wir kommen jetzt doch lieber mehr glück jetzt haben wir das ehrlich sagen wir jetzt alle spiele davon wir haben mal spiele cool dann machen wir die mal der postflieger Okay. Yeah <laughs> Okay. What Okay. you want? Stück. Hat Enten? Ich dachte, Enten könnten nicht fliegen, obwohl doch ich glaube einige enden können fliegen, ne? mal verlieren, weil sonst zählt hat irgendwie nicht so ein Mickey Maus Zeichen, komm. So, nächstes. Musikalische Bauer. What? Ah okay. Ich stelle nur, dass das immer heißt, so langsam ist es. Ich brauche ja jetzt eigentlich gar nichts machen. Ne? Wahrscheinlich dürfen die nicht voll werden oder so. Ne? Ich tausche mal aus. Doch können, können noch weiter. doch schon sechs ich darf keinen einzigen Fehler machen da kommen da kommen da komm, komm. von sechs habe ich jetzt immer noch das dauert immer so lange Ich weiß die geschwindigkeit geht irgendwann höher aber trotzdem schon wieder einer ausgefallen gibt es jetzt nicht ja. stehen nicht warum man wechseln kann wenn die sowieso so voll wie möglich sein können Was ist das? Einfach verlieren. Die Geschwindigkeit mit denen hat immer geht. Ne? Das ist. Ich trink mal einen Schluck. Ich hätte nichts so dagegen, ein ganz klein bisschen schneller, wäre ich weiß es nicht, weil das irgendwie mit Musik zu tun hat. Also ich, äh nein, aber okay. Oh. Ist abwoken. Nächstes Mickey der Bauarbeiter. ich bringen? Okay, Ende. Einmal gespielt ist, dann weiß du eigentlich schon, was los ist. Ja, so interessant aus. Oh oh oh Hallo. Ah. Ja. Ich angezündet. Was machst du jetzt? Oh. Oh, er nicht gezählt. Hm, na komm. Oh. Vor das geht voll schnell, ne? Oh. Was tat? Ah, oh, komm schon. Ah, schon. Weiß nicht, was man da beim ersten Mal machen muss. Ah! Oh. Na ja, komm. Was das Mit dem Schlosszschwert. Jetzt ja, habe ich geschafft. So, hier alles erledigt. Gut. Nächste Seite. werden noch vier Stück. Gut. Warum wir jetzt Kreis drücken? werden sie immer so schnell von selber nein ich will nicht mehr so ich will halt die zeit abläuft nein ich will nicht mehr so ich will halt die zeit abläuft nein Boah. Und die gleich like, oh, alle erledigt. Mega das schiffbrücke okay. brüche Geist. Spiel übrigens. No. Okay. Eat victories na ah. weiß nicht irgendwie was das bedeutet hier mit den mit der richtung oh. hm. das ist nicht wirklich ein unterschied jetzt hier Das er einfach jetzt hier durchschlagen, <lacht> <lacht> <lacht> wofür im uns so. oh! okay, ich sehe jetzt auch nicht hier den Unterschied zwischen euch. Ja, da muss ich echt irgendwie voll lange spielen, bis ich ja Dings allerdings bekomme. Mit dem Mauszeichen. Nein, hey, du, Mann. <lacht> er ist im letzten Mal mit nach rechts gegangen. Habt ihr das gesehen? Naja, hat nicht gesehen. Das ist klar. Mach oh, ich oh auch auf screen So. Mehr. Das war ja. Ooh, war ja richtig einfach... war Ja, mit dem Baseball offscreen. Muss ich die sammeln? Oh ja, oh Ich habe, ehrlich gesagt versucht, darüber zu springen, aber okay. Ja, okay, die mache ich Screen dann wir alle einmal gesehen. Ich krieg wahrscheinlich eine Trophäe dann irgendwann. So, jetzt muss ich noch zwei Leute fotografieren. Wen habe ich denn noch nicht fotografiert? Äh Keine Ahnung. Jemand ich ich muss alle mal fotografieren, ne? Ich meine die letzte Welt, wo ich war, schon Jack ein foto gemacht oder von vom baymax habe ich noch keins gemacht ne? keyblade hero free was soll das so sieht aber aus als würde es als würde es ihm gefallen oh, okay So Baymax, seht ihr zwei oder? Nein Donald, ich du. Do. Nach ähm, ich sehe jetzt gar nicht meine Fotomission hier. Oh, guck mal her. dann bereichwahl Guck mal hier. immer an die meine party mitglieder ne? weil ich habe glaube ich fast jeden fotografiert und dafür eine foto bekommen glaube ich, ich hab schon zehn von zehn von zwölf also like ja, sehe ich nicht ob das gezählt hat oder nicht das ist ein bisschen doof jetzt gezählt, weil ich glaube, Baymax habe ich noch nicht fotografiert. Ich glaube, Jack habe ich auch noch nicht fotografiert. Herkules ja, cool, habe ich mal irgendwann fotografiert, ganz am Anfang. Was? so was Kameraden. Ja, super, ich weiß nicht. keine Ahnung, welche ich irgendwann auf Screen machen. In der nächsten Folge machen wir jedenfalls die Eclipse. Bis dahin werde ich hoffentlich auch hier das hier abgeschlossen haben. Ne? Mal schauen. Und ja, mal gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht in der Eclipse. Ich bedanke mich alle Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. bleibt abonniert und kommentiert und so. Ciao ciao.